Hey meine lieben Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Evelina Show. Und heute machen wir die Challenge, wer kennt mich besser, Mama oder mein Bruder Nikita? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ergebnis, am Ende stehe ich als schlechter Bruder Also ihr schreibt eure Fragen in, in einen Zettel und knickt das dann so. Und dann schreibt ihr auch noch die Ergebnisse hin und äh, dann nehmen die anderen Karten. Wir haben jetzt Karteikarten und man liest die Fragen vor, zum Beispiel Was ist Evelinas Lieblingsfarbe? Dann bekommen Mama und ich eine Karteikarte, schreiben da unsere Gedanken drauf. Am Ende zeigen wir die und dann sehen wir, wer recht hat, wer nicht. Wir machen auch eine Punkteliste. Und das sind die Regeln und jetzt werden wir anfangen, Mama, mit Film. Also, ich weiß, wie willst du denn schreiben? Filmen und schreiben. Es geht. Das geht. Mama kann alles. Ja. Das gut. Und ja, dann würde ich auch sagen, wir fangen an. Ich habe hier zwölf Fragen. Mal gucken, wie viele Fragen wir nehmen. Weil da sind viele schwere Fragen, die ihr beide nicht so gut kennt. Besonders du nicht. Okay. Okay. okay, fangen wir an mit der ersten Frage. Die hast du schon vorhin er erwähnt. Ja. Was ist meine Lieblingsfarbe? Das weiß doch jeder. Das weiß doch jeder. <lacht> Ehrlich. Dann zeigen wir unsere Antwort in 5, 4, 3, 2, 1, blau. Blau. Ah, Und ich würde sagen, damit wir ein gutes Image bekommen im Sinne von Umweltschonen, machen wir einfach auf eine Karteikarte zwei Antworten. Ja. Wenn nicht vier. Ja. Und ja. was ist meine Lieblingsserie? <lacht> okay. Eins. 2, 3. Okay. Naruto. H2O. Ich H2O. H2O. Das hat zwei Punkte mehr. Also, ich mag halt Naruto ein bisschen. Mehr. <lacht> <lacht> Nächste Frage. Äh, welches Gemüse mag ich nicht? <lacht> Ey, da muss ich ja zehn Karteikarten aufsteigen. <lacht> Aber okay. du hast wirklich nur ein Gemüse stehen? Ja. Entweder. Also für das man dich richtig kennt, dass du das nicht brauchst. Okay. Ja, warte, warte, warte, warte. Ich habe hier im Beis also die Beispiele. Stehen. Ja, brauchst du nicht. Brauchst du ja. Nein. Wenn Aber am Ende eins davon passt, dann haben wir einen Punkt. Genau. 3 2 1 Brokkoli. Brokkoli. Hm? Brokkoli. Steht bei mir Brokkoli. Was steht bei dir? Brokkoli. Echt? Ja. Sehr gut. Dann noch Pilze dabei? Nein. Magst du Pilze? Nein, ich, ich habe nur eine Kategorie aufgeschrieben, die ich überhaupt nicht mag. Pilze sind auch Gemüse. Okay, nächste Frage. Was ist meine Schuhgröße? <lacht> <lacht> ah, warte mal. Also, ich weiß. Nicht gucken. Ich gucke. Schön geblieben bei der Schuhgröße. Ich habe 36 geschrieben. Ich habe 37 geschrieben. Und die, Und die richtige ja. Die richtige Antwort ist 37. Juhu! Jetzt habe ich wenigstens einen halben Punkt, weil ich nah dran war. Nein. Ihr habt jetzt gleichstand. So, was ist mein Lieblingsfach in der Schule? Ich weiß. <lacht> du kannst mir denken? Nicht gucken? Ich gucke nicht. Ich halte bei mir selber zu. Okay. 3, 2, 1, Mathe! Mathe. Beide falsch. Oh, warte mal, wo, war wo bin ich denn? Da bin ich nicht Mathe. Wieso beides falsch? Sagst du, warum? Du es das doch früher. Nein, ja, ich mag Mathe Ja, aber... Jetzt wird es schwieriger. Du hast keinen Bock mehr. Englisch? Nein. Deutsch? Ich weiß nicht wieso, aber gefühlt niemand mag Religion. Ich mochte Religion damals sehr beruf normal. Ja, aber das ist halt... Wir dürfen entweder malen, entweder wir schreiben über, also wir schreiben nur ab, oder wir erzählen uns halt Geschichten. Okay. Na gut. Dann bekommen wir keinen Punkt. Gleichstand. Immer noch ja, Gleichstand. Okay. Okay. Next question. Okay, 3, 2, 1, Mandarine. Erdbeere. Apfel. Was? Wenn man zu viel davon isst, dann kriegt man Bauchschmerzen. Ja, von allem bekommst du Bauchschmerzen, wenn du zu viel Pff, oh, Mann Na mmh. ja, ja, nah dran, Mandarine ist ja auch schon mal rot, ne? <lacht> ja. Okay. okay. Welches Eis kaufe ich immer, wenn ich in Kroatien bin? Oder wenn wir in Kroatien sind? Welches Eis? Oh, ja, das ist 2. <lacht> Nein. Also, eins weiß ich, das mag sie nicht mehr so gerne. Ja, das ist widerlich. Aber eins? Ich glaube, ich weiß. Okay. Drei, zwei, eins, eins. Himmelblau. Wassermelonengeschmack. Schon wieder hat ihr es nicht. Was hast Erdbeer? du denn? Drachenfrucht. Das war das Zweite, was ich geschrieben hätte. Naja. Okay, nächste Frage. Mag ich mehr Serien mit Blut oder traurige Serien? Boah. Ein Roman. Er <lacht> ja, malt. Ich habe auch traurig stehen. Weil du noch nie eine Serie mit Blut geguckt hast. Und in Naruto kommt kein Blut vor. Doch. Okay, und was ist jetzt davon? Blut? Welche Größe hatte ich in der ersten Klasse? 115? 128 bis 28, 130 bis 34. Aber was meinst du? Kleidergröße oder was? Kleidergröße, Klammer Ich habe direkt schon mal eine Zahl notiert, falls ich alle anderen vergessen. <lacht> also ich Warte mal, ich noch nicht. 128, warte mal. Okay, dann schreibe ich mal eine Zahl hin. Welche Zahl denn? 130, ja, dann? Mal 128 oder 128. Aber 130 gibt es gar nicht. Echt nicht? 30 gibt es nicht. Oh. Achso, es gibt ja nur Genau, 134. Okay. okay. 1, 4, 3, 2, 1, 134. 128. 128. Ja? Ja. <lacht> ah, wie cool. Weil 134, die hatte ich verborgen. Ich kenne kenn mich mit Kleidung nicht Jetzt yes, machen wir weiter. So, was will ich nach der 10. Klasse machen? Weitermachen oder Arbeiten? Weiter Schule oder Arbeiten? Ja. Nein. Okay. Mal? Drei, zwei, eins. eins. Weiter. Weiter. Da kriegt die Beine einen Punkt. Juhu. So, nächste Frage. Die vorletzte Frage. Sehr interessant. Was ist meine Lieblingsblume? Halt mal fest. Ich kann mir schon denken. Ich auch. Also, ich habe mich entschieden. Ich bin einfach mal nach dem Prinzip, wie die Mutter, so also die Tochter. Also habe ich Trüppel. Oh Mann, du bist so ein Schatz. So weit habe ich nicht gedacht. Ich habe Rosen hingeschrieben. Und was ist es? Also ich mag eher Tulpen. Da hat Nikita wirklich recht. Ich finde Tulpen. Weiße schön. Tulpen. Weiße Tulpen, ja, guck mal. Nikita weiß Bescheid. So, letzte Frage. Achso, ja, Punkt. Hm. Ja, wir können ja einen direkt einpacken. Ja. Oder ich mache so eine geile Antwort, dass ich doppelte Punkte Da Dann muss es quasi so sein, Evelina hat da schon ihre Antwort draufgeschrieben und meine Antwort überzeugt sie nochmal, das mehr zu mögen. Ja, sonst was. Wow. Okay. Okay. Und Los geht's. Was ist mein Lieblingsmädchenname? Ich glaube das ist klar, oder? Evelina. Mhm. <lacht> also schreibst du schon Nikita? Nö. 3, 2, 1, Marina. Adelina. Oh Mann, <lacht> echt? Nein, Spaß Nikita. <lacht> Aber Mädchenname. Ja, ist ja. auch Mädchenname. Nein, Spaß ist... Nein, das war jetzt wirklich okay. ein Spaß. Es, hier steht auch so eine Ich habe erstmal Jude geschrieben, aber dann dachte ich, ich kenne keine. Jude? Kenn Danke. <lacht> Marina. Marina. Und ich habe Angelina hingeschrieben. Hätte ja sein können. Bekomme ich dafür zwei Punkte? Hallo? Ja. Dann hätte ich ja auch bei allen zwei Punkte bekommen müssen. Tja, besser kennen müsstest du deine Schwester. Also ja, dann weißt du, was eine Tulpe ist? Was weißt du, wie die aussehen? Weißt du, wie Tulpen aussehen? Ja. Magst du Mathe vielleicht doch ein bisschen? <lacht> Oder Mandarine, die isst du ja ganz häufig. Ja, Mandarine esse ich schon irgendwie häufiger ja, als... aber es, die sind sogar gesünder als Äpfel. Echt? Na, ja, ich glaub schon. Nein, Nikita möchte einfach nur, dass er einen Punkt mehr aber bekommt. Aber Hippieblau nee, hast es ist du lieb. doch auch so gerne gegessen damals. Hippieblau? Hippieblau. Ach ja. also, ich habe auch ein Hippieblau. <lacht> Ja, ich habe irgendwie bloß schon. Ich habe gar kein Eis. Und traurige Serien sind auch die besten. Nikit, komm damit mal, klar, du hast verloren. Und ich habe gewonnen. Wie viele Punkte habe ich? 5, 6... Ja, ich habe 5. Okay. Ja. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn es <lacht> euch gefallen hat, dann natürlich auch. Abonniert diesen Kanal, egal ob ihr uns mögt oder nicht. <lacht> denn wir mögen euch definitiv. Tschüss. Ha <laughs> <laughs>